Hallo Partners, das ist der neueste Social-Media-Quick-Tipp. Heute geht es ums Thema Emoji-Datenbank nutzen. Du kannst ja mit verschiedenen Emojis deinen Post etwas aufwerten, aber Achtung, nicht zu viel nutzen. Ne? Darüber habe ich auch schon mal ein bisschen was gemacht. Und ich zeige dir jetzt, wo ich meine ganzen Emojis aus einer Plattform her herhole, weil nicht jede Plattform über jedes Emoji entsprechend äh, verfügbar ist und zum Beispiel bei LinkedIn gibt es ein paar Probleme, dort an die Emojis ranzukommen. So, das ist nun also das Ganze, was ich hier nutze für die Emojis und wenn ich hier runter scrolle, siehst du ganz viel äh, natürlich Werbung. Ne? die müssen sich ja irgendwie finanzieren und äh, was ich dir jetzt schon sagen kann bei diesen Flaggen kann es passieren dass die Flagge nicht sauber dargestellt wird das äh, ist relativ neu beziehungsweise verschieden hier wird zum Beispiel einfach das äh, CH entsprechend angezeigt und, und das äh, Kürzel wenn das zum Beispiel in der Datenbank des Netzwerkes nicht drin ist aber wenn ich zum Beispiel hier äh, eine Emoji, was ich teilweise sehr gerne äh, verwende, ist zum Beispiel das ZwinkerSmiley und jetzt wurde das bereits schon in die Ablage kopiert. Achtung, wenn ich da jetzt ein zweites hinzufüge, dann wurde nur dieses kopiert. Wenn ich also beide markieren möchte beziehungsweise kopieren möchte, dann kopiert wurden und jetzt wurden beide entsprechend kopiert und das kannst du dann natürlich direkt in dein Post integrieren und was ich dir auch noch sagen kann ist, dass äh, nicht jedes Emoji hier auch auf jeder Plattform verfügbar ist und teilweise nicht anders angezeigt wird. Du hast hier zum Beispiel eine Emoji Liste von äh, Apple, die sehen dann so aus und äh, hast hier zum Beispiel Herz Emojis. Falls du irgendwelche Herzen suchst für deine Seite. Und mit diesem Bereich hier, mit dieser Webseite, die ich dir verlinke in den Kommentaren und auch unten im YouTube-Video, kannst du deine Emojis entsprechend auch für verschiedene Netzwerke nutzen, aber Achtung, wirklich nicht zu viel dieser Emojis nutzen. Das war der Quick-Tipp für heute. In zwei Tagen gibt es neun, immer mittwochs und freitags um 10.10 .10 Uhr hier auf diesem Kanal.